In diesem Video sehen wir uns die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung an. Geregelt ist das Ganze in § 231 UGB. und analog zur Bilanz kann diese Gliederung grundsätzlich erweitert werden, wenn es einem getreuen Bild der Vermögensfinanz- und der Tra dient. Aber schauen wir uns mal die Standardgliederung einer Gewinn- und Verlustrechnung an. Die Umsatzerlöse sind ein sehr weiter Begriff, sind nämlich alle Erlöse, wo das Unternehmen durch den Verkauf von Gütern oder die Erbringung von Dienstleistungen Erlöse erzielt. Das muss nicht nur das Kerngeschäft des Unternehmens sein. Nehmen wir einen Tischlereibetrieb, da sind einmal ganz klar Umsatzerlöse der Verkauf von den Tischlereiprodukten. Angenommen, der Tischlereibetrieb hat aber noch ein Grundstück, was er verpachtet, dann werden diese Pachtumsätze ebenso Umsatzerlöse. Das heißt, es muss sich nicht nur um das Kerngeschäft handeln, sondern es ist einfach der Erlös, der sich aus dem Verkauf von Produkten und dem Erbringen von Dienstleistungen ergibt. Die zweite Position in der Gewinn- und Verlustrechnung ist die sogenannte Bestandsveränderung oder die Veränderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen sowie noch nicht abrechenbaren Leistungen. Wir haben in der Bilanz gehört im Bereich des Umlaufvermögens, dass ein Produktionsbetrieb unter Umständen halbfertige oder fertige Produkte auf Lager hat, die er noch nicht verkauft hat. Diese Veränderung zwischen den jeweiligen Perioden, das heißt beispielsweise die Veränderung an fertigen Produkten vom Jahr 2020 zum Jahr 2021, das ist die sogenannte Bestandsveränderung und die wird eben in der Gewinn- und Verlustrechnung direkt unter den Umsatzerlösen ausgewiesen. Direkt danach gibt es aktivierte Eigenleistungen, das heißt wenn das Unternehmen beispielsweise Vermögensgegenstände im Sachanlagevermögen selbst erstellt, das heißt man stellt sich vor, ein Bauunternehmen erstellt ein Gebäude für sich selbst mit den eigenen Mitarbeitern, dann wären das sogenannte aktivierte Eigenleistungen. Zusammen ergibt das die sogenannte Betriebsleistung, die jetzt aber so in der Gliederung nach § 231 UGB gar nicht vorhanden ist. Man nennt das nur im Sprachgebrauch oft Betriebsleistung. Alles, was nicht Umsatzerlös ist und vielleicht dennoch einen gewissen Erlöscharakter hat, sind die sogenannten sonstigen betrieblichen Erträge. Man muss dazu sagen, dass diese sonstigen betrieblichen Erträge aber relativ klein gehalten sind. Das ist zum einen der Erlös aus dem Abgang von Sachanlagevermögen. Zum Beispiel, wenn ich ein Auto habe, das Auto benutzt habe und nach ein paar Jahren verkaufe und da einen Erlöserziele, dann wäre das ein sonstiger betrieblicher Ertrag. Es können aber auch Zuschreibungen zum Anlagevermögen sein. Das heißt beispielsweise immer dann, wenn ich in der Vergangenheit einmal ähm, beispielsweise ein Grundstück abgewertet habe, weil es an Wert verloren hat und diese Gründe für die Abwertung weggefallen sind, dann muss ich das auch wieder zuschreiben. Diese Zuschreibung wäre ebenso ein sonstiger betrieblicher Ertrag. Auch unter dem sonstigen betrieblichen Ertrag fallen die Auflösung von Rückstellungen. Das heißt, wenn ich zu dem Schluss komme, dass ich eine Rückstellung in der Vergangenheit gebildet habe und das Ereignis vielleicht anders gekommen ist, als ich gedacht habe, die Höhe nicht ganz dementspricht, was es tatsächlich geworden ist und ich diese Rückstellung dementsprechend aufzulösen habe, dann wäre das auch... Teil der sonstigen betrieblichen Erträge. Und dann gibt es noch eine kleine Gruppe von übrig, übrigen, betrieblichen, übrigen sonstigen betrieblichen Erträgen. Das wären zum Beispiel Fremdwährungsgewinne, das könnten zum Beispiel Schadenersatzzahlungen oder sonstige Sachen sein, die eben nicht aus dem Verkauf von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen entstehen, weil die wiederum wären eben in den Umsatzerlösen auszuweisen. Nach diesen Erlösgruppen, das heißt der Kontoklasse 4, wie wir im Kontorahmen gehört haben, kommen die Aufwandsarten. Und nach der Kontoklasse 4 beginnt man da auch mit der Kontoklasse 5, nämlich den Materialaufwendungen. Das heißt, alle Aufwendungen, die ich brauche, um meine Produkte einerseits zu produzieren oder wenn ich beispielsweise ein Handelsbetrieb bin, um die Produkte zu kaufen. Das ist der sogenannte Materialaufwand. Dazu gibt es auch Aufwendungen für bezogene Leistungen. Das heißt, wenn ich beispielsweise in meinem Produktionsbetrieb ähm, Fremdpersonal beauftrage, dann wären das bezogene Leistungen, die ich ebenso im Materialaufwand und in den sonstigen bezogenen Leistungen, das heißt in der Kontoklasse 5 ähm, und in der GV unter dieser Position auszuweisen habe. Im Anschluss kommt die Kontoklasse 6 und das sind alle Personalaufwendungen. Das heißt, mein eigenes Personal, was ich beschäftige, aufgeteilt auf Arbeiter und Angestellte. Das heißt, die Arbeiter, die die Löhne bekommen, die Angestellten, die die Gehälter bekommen und die sogenannten sozialen Aufwendungen. Das heißt, Lohnnebenkosten, beispielsweise wie Dienstgeberbeiträge, Sozialversicherungsbeiträge und ähnliche Themen. Nach der Kontoklasse 6 folgt die Kontoklasse 7 und das sind in der G&V-Gliederung zunächst die Abschreibungen, nämlich die Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen, das heißt das, was im Anlagevermögen aktiviert worden ist und auf eine gewisse Periode abgeschrieben wird, das findet sich natürlich auch in der G&V wieder, weil das mindert meinen Gewinn. Andererseits kann es aber auch eine Abschreibung auf Umlaufvermögen sein, wenn ich zum Beispiel wesentliche Forderungen gegenüber Kunden nicht mehr bekomme, dann kann ich das unter den Abschreibungen aus Umlaufvermögen ausweisen. Auch zur Kontoklasse 7 gehören die sonstigen betrieblichen Aufwendungen. Das sind jetzt alle anderen Aufwendungen, die nicht schon in einer der vorgenannten Klassen zuzuordnen waren, zum Beispiel Rechtsberatungskosten, Steuerberatungskosten, Gebühren oder sonstige Themen, die hier anfangen können. Die Umsatzerlöse, die Bestandsveränderungen, die aktivierten Eigenleistungen, die sonstigen Erträge und dann Materialaufwendungen, Personalaufwendungen, Abschreibungen und sonstige Aufwendungen ergeben zusammen das sogenannte Betriebsergebnis. Das heißt, das Ergebnis, was ich aus meinem betrieblichen Bereich erzielt habe. Das heißt in Wahrheit aus der operativen Geschäftstätigkeit. Nach dem Betriebsergebnis folgt das Finanzergebnis. Das heißt, alle Themen, die mit Finanzierungen in Zusammenhang stehen. Das können Zinserträge sein, Finanzerträge, das heißt Erträge bei Banken, das können sein Beteiligungserträge von anderen Unternehmen, das können aber auch sein Gewinne aus dem Verkauf von Aktien. Das wird auch dem Finanzierungsbereich zugeordnet. Und dort, wo es Zins- bzw. Finanzerträge gibt, kann es natürlich auch Finanzaufwendungen geben. Das heißt, wenn ich einen Kredit bei der Bank habe, zum Beispiel ähm, Zinsen, die ich an die Banken zu bezahlen habe, Zinsaufwendungen. Darunter würde auch fallen, wenn ich Aktien mit Verlust verkaufe. Das heißt, ein Verlust aus dem Abgang von Finanzanlagen. Das heißt, in diesem Finanzierungsbereich äh, fällt alles drunter, was dann in der Gewinn- und Verlustrechnung dem Finanzergebnis zuzuordnen ist. Das Betriebsergebnis und das Finanzergebnis zusammen ergeben das Ergebnis von. Vor Steuern. Das heißt jenes Ergebnis, was vor, einer allfälligen, vor einem allfälligen Steueraufwand erwirtschaftet worden ist, unter Berücksichtigung des betrieblichen Bereichs und unter Berücksichtigung des Finanzbereichs. Wenn es ein Ergebnis vor Steuern gibt, wird es in weiterer Folge Steuern geben, nämlich Steuern vom Einkommen und Ertrag. Das sind im Wesentlichen die Körperschaftsteuern, die 25 Prozent könnte allfällig auch eine Kapitalertragssteuer sein, zusammen ergibt dann das das Ergebnis nachsteuern, das heißt das Ergebnis, was auch nach einem allfälligen Steueraufwand vorhanden ist und mit dem Ergebnis nachsteuern beginnen dann die sogenannten Rücklagenbewegungen. Das heißt der Unternehmer kann sich jetzt überlegen, möchte ich von meinem Ergebnis bestimmte Dinge in einer Rücklage parken, also zum Beispiel in einer Gewinnrücklage, dann könnte ich von meinem Jahresergebnis sagen wir das ist 100.000 Euro, 50.000 Euro einer Gewinnrücklage zuführen und die anderen 50.000 Euro bleiben quasi als Jahresergebnis stehen und wandern in weiterer Folge in den Bilanzgewinn. Es kann natürlich auch den umgekehrten Weg geben, dass man Rücklagen auflöst Einerseits die Gewinnrücklagen, wenn man zum Beispiel Verluste gemacht hat und diese Verluste über Rücklagen ausgleichen will. Ich kann aber auch Kapitalrücklagen auflösen. Das heißt, ich kann Geld, was in Form einer Kapitalrücklage dem Unternehmen zugeschossen worden ist, in weiterer Folge auflösen und mir somit meinen Gewinn erhöhen. Das unterliegt aber im UGB besonderen Bestimmungen. Nach den ganzen Rücklagenbewegungen gibt es Letztendlich noch einen sogenannten Gewinn- oder Verlustvortrag. Das ist in Wahrheit nichts anderes wie der Bilanzgewinn des Vorjahres abzüglich von möglichen Ausschüttungen. Und alles zusammen ergibt dann den Bilanzgewinn des heurigen Jahres, der Endperiode. Und dieser Bilanzgewinn, der hier in der G&V herauskommt, das ist jener Wert, der sich dann in der Bilanz, in der Eigenkapitalposition Bilanzgewinn eins zu eins wiederfinden muss und somit hat man den roten Faden zwischen Bilanzgewinn in der G&V und Bilanzgewinn in der Bilanz wiederhergestellt. Dieser Bilanzgewinn ist nach UGB grundsätzlich ausschüttungsfähig, man muss aber bedenken, dass es in § 235 einige Ausschüttungsbeschränkungen gibt, die man sich hier auf jeden Fall ansehen muss, bevor man den Bilanzgewinn ausschütten kann.